Guten Abend. Ich habe eigentlich genug zu tun, aber das Ding hat mich dann doch wieder <lacht> bewogen, ein Video zu machen. Und zwar Reinhard Seidel hat mir einen Tipp gegeben, und zwar Spiegel. Und er schreibt einen Artikel vom Spiegel im Jahr 2018. Rückblick auf die Schweinegrippe. Wer danach noch Spucke hat zum Kommentieren, dem ist nicht zu helfen. Ja. Wunderschön. Würde ich sonst gar nicht entdeckt haben. Und... Ja, ich habe den Artikel so genannt. Tatsächlich vom 21.09.2018, 17.22 Uhr. Es geht um die Schweinegrippe. Und wenn Querdenker nicht gehört werden, was passiert dann? Das sagte uns der Spiegel damals. Gehen wir mal auf den Artikel, ich lese ihn euch vor. Vielleicht halten ihr euch runter, falls das Ding gelöscht wird, bzw. falls der Artikel gelöscht wird. Ich werde ihn auf jeden Fall verlinken und dann wollen wir mal schauen. Geschrieben von Veronika Hackenbroch. Ich habe mal nachgeguckt, wenn ihr da drauf geht, findet ihr weitere Artikel. Es hat sich schon mächtig geändert, wie man sich neuerdings ausdrückt. Ich lese es euch vor. Ignorierte Impfstoffrisiken, Nebenwirkungen, Vertrauensschwund. Von Veronika Hackenbroch. Der Pharmakonzern GlaxoSmith. Klein hat Hinweise auf Nebenwirkungen seines Schweinegrippe-Impfstoffs ignoriert. Das ist doppelt fatal für die Betroffenen und für die Debatte um Impfungen allgemein. Vom 21.09., wie ich schon gesagt habe. Hier steht äh, Pandemrix-Impfstoff gegen Influenza AH1N1. Ich kann mich jedenfalls an diesen Begriff noch erinnern. Schweinegrippe natürlich auch. Zum Artikel. Rückblickend war die Schweinegrippe-Pandemie in Wahrheit eher eine weltweite Massenhysterie. Heute kann man kaum noch glauben, dass alles wirklich so passiert ist, wie es passiert ist. Kann nicht fassen, dass niemand irgendwann auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat Leute, wacht äh, jetzt wacht doch mal auf. Wie aufgescheuchte Hühner saßen die Seuchenschützer, der Weltgesundheitsorganisation WHO, in den frühen Morgenstunden des 24. April 2009 zusammen. Es war die erste Krisensitzung. In den Köpfen der Teilnehmer spukte das Bild einer verheerenden Schweinegrippe-Pandemie mit Millionen von Toten. Die Angst im Raum war greifbar dass das neue Influenzavirus, das sich anschickte, den Erdball zu umrunden, eher harmlos sein könnte? Diese Idee kam erst einmal keinem. Die Schweinegrippen-Pandemie, die die Glaubwürdigkeit von Behörden wie WHO, Robert Koch und Paul-Ehrlich-Institut nachhaltig erschüttert hat, hm? habe ich das eben richtig gelesen? Pardon, ich lese noch mal. Diese Pandemie, die die Glaubwürdigkeit von Behörden wie WHO, RKI und Paul-Ehrlich-Institut nachhaltig erschüttert hat, ist ein Lehrstück dafür, was passieren kann, wenn Hektik und hochkochende Emotionen die Diskussion bestimmen. Und nicht Nachdenklichkeit, Fakten, Ehrlichkeit und ein klarer Kopf. Sie ist ein Paradebeispiel dafür, was passieren kann, wenn Querdenker nicht gehört werden. Etwa wie E.T.B. Epidemiologe Tom Jefferson, der für die Cochrane Collaboration und die Oxford, äh, Universität Oxford arbeitet und bereits im Spiegel 2009 vor einer Influenza-Hysterie warnte und den Sinn einer Impfung in Frage stellte. Na. Stattdessen hielten die Behörden wie in einem kollektiven Wahn an der Vorstellung eines tödlichen Pandemievirus fest auch als alle Zahlen längst klar darauf hindeuteten, dass man von der Schweinegrippe nicht allzu viel zu befürchten hatte und empfahlen die Massenimpfung mit dem kaum erprobten Impfstoff Pandemrix. Hier kann man einen Link folgen, da gibt es noch mehr. Pardon. 30 Millionen Menschen in ganz Europa bekamen sie Jetzt leiden rund 1300 der Geimpften lebenslang an Narkolepsie, einer schweren neurologischen Erkrankung, die sie immer wieder unerwartet einschlafen lässt. Der Zusammenhang mit der Impfung ist nach Aussage des Herstellers GlaxoSmithKline miss zwar noch nicht bewiesen, wahrscheinlich ist er trotzdem. Hätte es irgendeinen Weckruf geben können, irgendein Ergebnis, eine Information, die den Verantwortlichen vielleicht rechtzeitig die Augen geöffnet hätte? Vielleicht ja. Jefferson ist im Rahmen, einer Pandemrix, im Rahmen eines Pandemrix-Prozesses auf Daten von gemeldeten Impfnebenwirkungen gestoßen. Gesichtslähmungen zum Beispiel, Zuckungen und Gefäßentzündungen und Gehirnentzündungen. Glaxo, Smith Klein und die zuständige Arzneimittelbehörde Emma. Emma hätten demnach schon in den ersten Monaten des Jahres 2010 gegen Ende der Pandemie auf Sicherheitsprobleme von Pandemrix aufmerksam machen können. So schlug erst im Sommer 2010 der finnische Arzt Marco Partinen wegen einer Häufung von Narkolepsiefällen Alarm. Bei einem kaum erprobten Impfstoff die gemeldeten Nebenwirkungen nicht sofort genauestens zu untersuchen und die Ergebnisse schnellstens zu veröffentlichen, ist fahrlässig. Vielleicht wären einige wenige Menschen dann nicht mehr geimpft worden. Die Zahl der narkolepsiekranken wäre dann vermutlich etwas kleiner. Stattdessen, vermutet Jefferson jetzt in einem Artikel im British Medical Journal, wurden die Daten wahrscheinlich nicht einmal systematisch ausgewertet. Natürlich könnte es auch eine ganz einfache Erklärung für die vielen gemeldeten Nebenwirkungen geben, dass über Pandemrix damals rauf und runter diskutiert wurde in den Medien. Doch selbst wenn es so wäre, ist das, was Jefferson berichtet, ein Skandal. Nicht nur könnten Impfgegner dadurch neuen Stoff für Verschwörungstheorien bekommen. Selbst wer sich klarmacht, dass es etwas völlig anderes ist, einen kaum erprobten Impfstoff wie Pandemrix gegen eine vergleichsweise harmlose Erkrankung wie die Schweinegrippe zu verabreichen, als einen seit Jahren weltweit eingesetzten Impfstoff gegen eine wirklich gefährliche Krankheit wie Tetanus oder Diphtherie, dass also kein Anlass besteht, sein Kind jetzt nicht mehr impfen zu lassen, selbst bei dem ist das Vertrauen in Impfstoffhersteller und Behörden erst einmal erschüttert. Anmerkung? Ja, erst einmal. Ne? Ist ja schon eine ganze Weile her. Zehn Jahre. Halbwertszeit von Wissen ist mittlerweile ein Tag. Vor allem aber sind Daten wie die, die Jefferson jetzt entdeckte, Informationen, wissenschaftliche Erkenntnisse einfach unglaublich wichtig in einer emotional aufgeheizten Situation wie einer Pandemie. Sie ist das Einzige, worauf man, woran man sich halten kann, zwischen lauter Mutmaßungen, Ängsten, Interessenkonflikten und Hektik. Nie, wirklich nie dürfen sie unterdrückt, unterschlagen oder abgetan werden. Eine wichtige Information kann sein, wie ein Mensch, der auf den Tisch haut und sagt, Leute, jetzt wacht doch mal auf. Ich kann dazu nur sagen, nun tut doch mal endlich was, oder? »Lasst es endlich! Heimatland, was denn noch?« Seht ihr das Gleichnis? Und Dr. Bodek hatte damals schon, zum Glück, damals noch einflussreich, vor diesem Blödsinn dieser Schweinegrippe ausreichend gewarnt. Und jetzt, er ist nicht dümmer geworden, im Gegenteil, warnt er wieder. Und? Naja, Leute, macht was. Macht was. Und macht es gut. Bis zum nächsten Video. Jetzt kommt hier der Link. Wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, damit ihr diesen Artikel euch selber nochmal durchlesen könnt oder runterladen könnt. Und hier kommt der Link zum Video, wo man kommentieren kann. Einen schönen Abend und ich hoffe, ihr schlaft jetzt nicht schön. Bis später. Tschüss.